Hey Leute! Willkommen zurück zu einem neuen Video auf Popel mit Zucker! Ja, das Echo war, weil ich in eine Dose rede. Herzlich Willkommen zurück! Ich habe meinen Controller kurz ausgetauscht, weil er mir vorhin schon gesagt hat, ich habe keinen Akku mehr drauf. Renn, renn! Ich habe L3 gedrückt sogar, jetzt muss ich vielleicht nach hinten. Ah, R3 da unten, jetzt habe ich es gesehen. Ich muss noch mal einmal trinken. Boom. Boom. Und los. Wir müssen hier raus. Sofort. Ja, dann lass mich durch. Zum Fahrstuhl. Wer sind Sie? Mondfort. Weiter! Die Feuerschutztüren im Keller sind deaktiviert! Wir können die nicht zurück. HELSTARINK! Wir brauchen diese Türen, verdammt! Moment! Ihr müsst zum Dach klettern! Wir brauchen den Magnetgriff! So. Sie aktivieren einen Drohenschwarm. Ihr habt nur ein paar Sekunden, wenn ihr auf dem Dach seid. Da oben sind wir gefangen. Vertraut mir. Schwarm, weg! Weg. Wir müssen von diesem Schwarm weg, sofort! Ich bin dran, okay, Mädel? Hierüber! Danke. Springen. Jo klar, springen. Wir sind hier Sturm. Los. Ich kann nicht weiter rennen, das also da ist ich probiere wirklich zu rennen. Nein, Iso. Oh. Da muss ich hin. Vielleicht sollte ich unter Wasser bleiben. Es wäre vielleicht ein Vorteil, unter Wasser zu bleiben jetzt. Komm um schon, ich kann kein Turbo schwimmen. Ja, ich weiß. Komm, komm. Ja. Und was jetzt? Ihr müsst es über die Docks in die Altstadt schaffen. Sie werden die ganze Stadt abriegeln, um uns zu finden. Warum solltet ihr euch beeilen? Das ist ein Argument. Make way for progress. Atlas. Das ist Arabisch? Die, also, ich kann es nicht lesen. Ich kenne nur die Sprache. Diese, wie das aussieht. Oh, ich dachte schon, der wurde gerade Schoss. Das in in Super. Ja, ich bin ja schon dran, Mädel. Jill. Ja, ich sage hier ein bisschen zu viel, Mädel. Ich weiß, es tut mir leid. Ich lerne sehr viel über politische Korrektheit. seit einem Jahr etwa und also nicht nur, weil, weil es gerade Trend ist, sondern äh, wir haben einen bei uns im Geschäft, die ist da ein bisschen strenger und das ist nicht mal schlimm eigentlich. Ich lerne da sehr viel drüber, was eigentlich was Mikroaggression und Mikro, was nicht, ja teilweise nicht mehr Mikro, sondern das passive diskriminierung passive Diskriminierungsfeld. das sehr interessant und ich probiere das eigentlich sehr Halt auch vieles, was, was man denkt, ja, ist eigentlich nicht so schlimm und eigentlich ist es halt trotzdem schlimm. Und ja, ich probiere da schon ein bisschen Und eine Frau einfach Mädel zu nennen, gehört zum Beispiel dazu. Oder Madame. Weil Madame meistens abwertend genutzt wird und deswegen halt auch hauptsächlich abwertend zählt. Außer du hast es mit jemandem, bei dem du weißt, du kannst es machen. Dann ist es vielleicht okay. Es, gleich wie bei einem schwarzen das N-Wort. Es gibt Leute, die vertragen das total. Ich, ich kenne Leute, die, die sagen selber, ja, kein Problem, ich bin ein... Halt, ja. Und machen Witze drüber und alles mögliche. Es gibt ja diese schwarzen Witze und die sind... Nicht schlecht, sehr böse, aber nicht schlecht und... Dann gibt es Leute, die vertragen die halt gar nicht. Und dann gibt es Leute, die's, die gehören dazu, machen diese Witze selber. Ich kann beides akzeptieren. Ich verstehe es. finde es aber trotzdem cool, wenn jemand diesen Humor hat. So. Man muss halt auch nicht übertreiben. Was muss ich jetzt erstellen? Ach du Scheiße, was bist du denn? Richtig, richtig bin ich... Moment. Tut mir oh. Bin ich erst bei Folge 4 oder habe ich vergessen, um zu benennen die letzten Male? Das kann gut sein. Vielleicht habe ich jetzt dreimal Folge 3 drin. Ja, habe ich halt wirklich. Scheiße. Advanced Warfare. Also, du bist Folge 5. Du bist Folge 4. Cool, dann das heißt, ich bin jetzt in Folge 6. Tut mir leid für diesen kleinen Break, ich habe gerade gemerkt, dass ich seit Ewigkeiten nicht umblendet habe. So, ist es richtig? Das heißt, ich habe 5 Videos drin schon, 6 Videos. 0, 1, 2, nee, dann bist du Folge 3. Du warst die richtige Folge 3. Das heißt, wir sind jetzt bei Folge 5 mit 6 Videos, weil Folge 0, 0 mit dem Intro. Perfekt, jetzt passt's, cool. Weiter geht's, tut mir <lacht> Ja Leute, geht auf die Seite, kümmere mich drum. Alter, wie der rennen kann. das ist die falsche Knappe. Definitiv. Ich kann nämlich die Nüsse das macht er nicht weh. Dieser Hut ist cool. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Das euch. das war da ein Typ drin, oder ist es nur ein... Nee, das, da kommt Blut raus, da ist ein Typ drin. Okay, hätte sein können, dass es nur ein gesteuerter Mech ist, aber nö, nö. Haben wir da sonst noch was? Nein, ich glaube, wir sollten weg. Ja, ja, ich komme ja schon. Hat die mir jetzt gerade... Nein, warte mal, ich heiße Mitchell. Ich dachte, ich hätte jetzt gerade Bitches gesagt. Bereite den Kletterhaken vor. Den wirst du noch brauchen. Wer ist das, der uns hilft? Ich dachte, es ist vielleicht Gideon. Ne, folgen Sie, Gideon war ja schon erledigt. Die Kanal runter in Richtung des Geschäftszentrums. Wir werden von Drohnen verfolgt. Ist okay, ich schaffe es. Als ob ich tauchen kann, wie geil ist das denn? Äh, ja, ich gebe einfach Gas. Es ist kein ein bisschen Gas geben. Ich kann Gas geben, sei nicht. Boah, das mit dem Tauchen macht echt Spaß. So ein hindernis Nimm die Rampe! Ja, will ich, ja, chill. Ich bin nicht blöd, okay? Ich hab's verwirrt. Raketenerfassung! Tauchen! Raketenerfassung! Ja, ja, ja, ja, ja. Achtung! Da war ein Boot. So schnell kann ich auch nicht tauchen miteinander. muss ich fließen? Achtung! Alter, wie tief ich tauchen kann teilweise. Ja, ja, verpiss dich. Platztaxi. Ihr seid gleich da! Wo sind wir gleich? Was sind ihr da? Ja, ja, sehe ich dann. War ich gerade durch ein Einkaufszentrum? ach so Achso, wenn ich mehrfach äh, runtertauche, dann zuerst niedrig und dann holt der Schwung und geht ganz runter. Das muss so, sonst wäre ich jetzt tot. Alles in Ordnung? Könnt ihr weiter? Ja. Das Boot ist zerstört. Wir laufen weiter. Der Evakuierungspunkt liegt über euch, oben im Gebäude. Wie sollen wir da kommen? Setz den Haken ein. Mitchell, hier drüben können wir den Haken einsetzen. Drücken Sie L2 für den Kletterhaken. Noch ein Punkt für den Kletterhaken. Achso. Weiter nach oben! Und da hält sich dann immer ins Kalender, wo die Taste halt ist. Die auf die nicht auf den Heli. Ach, Menno. Wow. Hi. Fast geschafft. Kletter mit dem Haken den Turm rauf. Weiter nach oben! Ich wollte ja eigentlich. Achso, ich muss vor da drüben. Ich wollte ja eigentlich noch ein paar Kills holen mit der Granate und die geht einfach auf den Hügel los. Aber wir da wir fahren jetzt aber. Ne, das ist ein Gerüst. Ich gerade sagen, da fahren doch jetzt Container durch. Doch, da fahren Container durch. Wir brauchen den Magnetgriff. Zack, Zack, Zack, Zack. Und hoch geht's. Wunderschön. Los, rauf auf die Hochbrücke. Wer ja, das gesagt hat, das gesagt. Alle lassen uns über die Hochbrücke. Leute, die über die Hochbrücke. Das ist doch die Hochbrücke. Das ist sicher die Hochbrücke. Oh ja, das ist hoch genug. Und es sieht ein bisschen nach Brücke aus. Das passt schon. Du warst noch ein Hindernis, das hast du liebsten. Cool. Zu dem Kran und an rüber! Kletterohr, das ist echt gut. Los, los! Du gibst vier Magneten in deiner Hand, einfach mal so die, die ganzen, das ganze Gewicht von dir. Spring, Hallo, meine Dame. Du kennst doch deinen alten Sergeant noch. Bringen wir euch hier raus. Yeah! Nicht schießen! Wenn das mit 1 nicht stimmt, jage ich dich persönlich. Ich irre mich nicht. Atlas 1, wie ist Ihr Status? Das Dach ist frei, kein Zeichen von Ihnen. In Ordnung. Rein da! Jetzt! So, ich glaube, ich atme gerade das Mikrofon. Na, wenn das kein Fehler war. Ich hoffe, wir können ihm vertrauen. Hoffe ich wirklich. Du hast Fragen. Und es ist Zeit für Antworten. Bis jetzt haben wir uns im Schatten versteckt, beobachtet, gewartet. Wir wurden vor vier Jahren gegründet, eine multinationale Einheit der USA. Codename Sentinel. Unsere Mission, die KVA-Angriffe zu untersuchen und dafür zu sorgen, dass so etwas nie wieder geschieht. Aber schon bald wurde klar, dass es eine noch größere Bedrohung gab. Ein Mann, der selbst in seiner eigenen Tragödie einen Vorteil suchte. Nach den Angriffen erreichte Atlas neue Höhen. Sie boten Sicherheit für Häfen. Schifffahrtswege, Pipelines, Nation für Nation, trat ihre lebensnotwendige Infrastruktur ab an Jonathan I. Wir realisierten zu spät, er hatte uns eingekesselt. Und jetzt, in den letzten zehn Tagen, gab es jede Menge ISA-Aktivität. Ein Begriff dominierte alles. Manticore. Atlas führt bereits etwas im Schilde, aber wir wissen nicht was. Es war riskant, dich rauszuholen. Aber du bist unsere beste Chance, rauszufinden, was Manticore ist und es zu stoppen. Wie sieht's aus, Mitchell? Bist du dabei? Ich glaube, bin ich dabei. Sentinel. Ein Spezialexotyp. Einsatzschild, Overdrive, Kletterhaken. Naja, Einsatzschild. Pff. Da ist er. Gleich wissen wir, worauf wir uns einlassen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich wünschte, die Umstände wären anders. Es geht gegen unsere Kameraden, mit denen wir trainiert haben und gekämpft. Ich weiß, dass es schwierig ist. Aber ihr müsst das vergessen. Das hier ist größer als wir alle. Naja, ich mein, größer als wir alle, wenn die Menschheit weg ist, dann gibt es das Problem nicht mehr mit Sentinel. und Licht für Operation Einsamer Wolf. Dank Mitchells Informationen wissen wir, ...dass Eins zu einem wichtigen Treffen auf seinem Anwesen reist. Ich leite das Einsatzteam. Und Zielteams halten sich bereit für die Evakuierung. Eins hat oberste Priorität. Wir infiltrieren sein Haus und suchen Infos zu seinen Plänen. Bringen wir es hinter uns. Die werden damit rechnen. Die wissen, dass sich Information, also Informationen hat. Die werden rechnen, dass jemand kommt. Ich bin gleich im Drohnennetz. drin. Die Drohnenpatrouillen wechseln. Die Zeit läuft. Kingpin, wir sind an der Vordertür. Verstanden. Anklopfen. Haken bereit machen. Kingpin, wir rücken zum Kontrollpunkt 1. Verstanden. Wir haben euch auf dem Schirm. Okay. nicht? Bitte mit L2. L2 vielleicht? Hallo? Dann eben zuerst dahin. wenn ich jetzt? Ja, aber jetzt gut. Cool. Weiter. Wir sind fast da. Ging halt nicht direkt, ne? Ich hoffe, eigenheißen mit ja, Schalldämpfer. Hoffe ich jetzt einfach mal. es beide eins privates Anwesen. Das kann man sich also für tausende von Leichern kaufen. Ich werde eins aufspüren. Wir müssen dabei sein, wenn er Kontakt aufnimmt. Ilona zu mir gehen wir. Mitchell, ich gebe dir erweiterte Realität. Zielverfolgung geht online. Erweiterte Realität Ziel markieren. Optik ist okay. Synchronisiere dein Hub mit dem Drohnennetz. Wir registrieren alles im Umkreis von 500 Metern um das Anwesen. Gut, Mitchell. Geh zur Sicherheitszentrale und klingt mich in Ihr System ein. Nicht bewegen. Ziele cool. links. Ich kann mich aber nicht bewegen, übrigens. Gebüsch. Erledigen wir den letzten. Lass ihn rankommen. Es muss leise gehen. Mach ihn kalt. Okay, Mitchell. Die Sicherheitszentrale ist am Ende. Mach dich auf den Weg. Ziel unten. Blauen sind Zivilisten. Dich ja, die Jetzt werden auch nicht ein auf mich aufmerksam. komm Kollege. Ja. Zack. Zwei noch mal markieren? Ziel unten. Ich würde gerne den anderen noch markieren. Ich hab das. Boah, sind die dumm. Bin ich gut, aber boah, sind die du. Okay, die Drohnen könnten gefährlich sein. Verstecken. Sie schicken Drohnen. Sie haben uns entdeckt. Fuck. Bei sind zwei Tode. unten Alles in Ordnung. Ruf die zurück. Ich glaube, das war noch ganz okay. Gut so. Es wurde kein Alarm ausgelöst. Nein. Das halt so. Kann ich auf den schießen? Ich nehme den lieber so hoch. Ich wollte gerade mit dem Schalldämpfer halt, aber naja. Das ist ein Risiko. Okay, das hat geklappt. random leiche wurde nicht entdeckt ich sollte man noch markieren so. sie haben uns entdeckt Fuck. Ich nur das, das markieren halt Ich ah, jetzt nicht. ich ihn gehabt. Jetzt. Unauffälliger Abschuss. Sie schicken Drohnen. Ich glaube, ich muss gar nicht alle töten. So, jetzt aber. Blech einmal ist ruhig. Das Sicherheitssystem wird nur wenige Minuten ausfallen. Also keine Zeit Mal sehen, ob der Abdruck seinen Preis wert war. so, andere Seite. Komm schon, jetzt. Lade Abdrücke in den Anzug. Och, wie geil. Bin drin. Okay. Ich kann Ihre Kameras steuern. Gut gemacht. Raus da. Die Drohnen sind wieder online. Zurück, aufs Dach. Beeilung, Mitchell. Cormac, wir haben uns eingeklinkt. Sehr gut. Mitchell, wir treffen uns vor eins Arbeitszimmer. Ilona, du übernimmst. Ich schleiche jetzt einfach Überstunde. hier oben rum. Mitchell, geh nach vorne. Bleib im Schatten. Okay, Mitchell. Es wird nicht leicht, nach drüben zu kommen. Du hast viele Möglichkeiten. Ich gebe Deckung. Sie links. Okay, ich muss auf, aufpassen, dass ich nicht erwischt werde, einfach. Die zwei markieren. Theoretisch könnte ich die zwei ausschalten. Nicht schießen. Er ist im Freien. Kann ich nicht. Hier ist ein ganz schlechter Ort, um weiterzugehen. War zurück. Okay, jetzt wird's langsam kritisch hier. doch immerhin schon 4 Meter näher als vorher. Das sieht keiner. Guter Schuss. Weiter. Aha. Alter, sind das viele Gegner. Oh, der läuft sie wieder weg. Aha. Tennisplatz, klar. Kann ich hier runter? Was soll ich hier runter? Das ist ein Risiko, Ziele ne? Unten. Zieht die noch jemand? Aufrechen. Scheiß Drohne, fuck. Feinde unten. Hier ist ein Eindringling. Ah. Okay. Riskier's mal. Spiel wird gestartet. Ziele kommen, um nachzusehen. Weg da! Zieh so weit so gut, Mitchell. Das Arbeitszimmer ist in der Nähe. Aufschlagen. Hey, der Tennisplatz aktiviert sich also, wenn ich draufstehe. Vorsicht, Mitchell. An der Einfahrt ist einiges los. Gormac trifft dich auf dem Balkon. Ich muss, Also, ich muss sagen, im Vergleich zum sonstigen COD-Spiel, das macht echt Spaß so. Ich könnte es nicht die ganze Zeit so spielen, weil das passt einfach nicht. Kann ich auch bei Assassin's Creed nicht fünf Stunden lang am Stück. Aber das macht echt Spaß. Mitchell, du hast einen ausgelöst. Weg da. Alles gut. Okay, da kommt wir sogar noch hoch. Oh, ich bin im Ort. Du hast viele Leichen zurückgelassen, Mitchell. Max, wir sind drin. Hast du eins gefunden? Negativ. Da ist ein Schreibtisch. Also los. Ja, warte mal kurz. Schön. sein Schreibtisch. Also los. Hab was gefunden. Nox, wir haben die Tagesordnung des Treffens. Es findet gleich im Hangar statt. Der Hangar ist verschlossen. Ich kann nicht sehen. Da reinzukommen wird nicht leicht. Verdammt. Nox, wir haben ein Problem. Wir sind aus dem System rausgeflogen. Ich sehe es. Sie sind in Alarmbereitschaft. Patrouillen kommen schon. Du musst da sofort weg. Da kommt ein Konvoi. Nordwestlicher Eingang in etwa 30 Sekunden. Mitchell, los. Wir dürfen den Konvoi Ich will hier verkassen. weg. Oh. Das ist unsere Mitfahrgelegenheit zum Hangar. Ich hab doch einen Schalldämpfer drauf. Auf. Roger. Mitchell, mir nach. Warte auf mein Zeichen. Ja, ja. Roger. Mitchell, mir nach. Warte auf mein Zeichen. Warte auf mein Zeichen. Sie hat nicht auf ein Zeichen gewartet. Ja. Jetzt! Ist schon praktisch, ne, wenn das so, so, so Platz hat. Bellamy? Nox, überprüft das schon dabei. Bellamy ist ein Alias von Dr. Pierre Danois. KVA-Doktor? Inona. Versauert er nicht in einer Atlaszelle? Das dachte ich. Nox, es Gut, da hängt was, was im Boden drin von, so von dir. Art. Verstanden. Dr. Bellamy, es gab eine Sicherheitsversetzung. Was ist los? Mr. Irons ist Wir hier in Sicherheit. Bereit. Jetzt ist das. Wir haben unsere Türen. So wie Aha, und jetzt? Achso, hier unten. Oh, ich bin immer still. Sollte es keine geben. Wenn die Eindringlinge den Inhalt dieses Containers entdecken, haben wir ein großes Problem, Doktor. Wir beeilen uns ja schon. Manticore ist thermisch instabil und äußerst flüchtig. Ihre Sorge um unsere Sicherheit ist ungemut. Wenn Ihre Ziele durch zu so frühes Freisetzen scheitern, habe ich mein Versprechen nicht erfüllt. Keine Sorge, Dagmar. Ihr Geld liegt schon auf der Baustelle. Alles Weitere übernehmen Wir, müssen zu mir. Knox, wir holen uns jetzt die Fracht. Kormack, die Fracht ist schon an Bord. Das schafft ihr nie. Das soll am Sammelpunkt Delta Wir schaffen das schon. Wir sind ja cool und Helden und es geht ja um Gerechtigkeit. Also müssen wir das schaffen, oder? Das muss schnell gehen. Ach, Hi Arschlöcher. Woo! So, ich muss schnell hier durch. Ich hab keine Zeit. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Hätte ich ernsthaft nicht erwartet. Ich dachte ich jetzt verreckt, ich ja noch dreimal, aber nee, ich habe das wirklich hinbekommen. Wie geil. Cool. Freut mich. Ah, Volltrefferabschlüsse abgeschlossen. Also man hat wirklich nur eine begrenzte Zeit. Das heißt, ich muss alle Daten finden, um am Schluss dann fertig zu machen. Ich habe das jetzt übrigens verstanden. Äh, was wollte ich machen? Äh, äh, äh. Äh, ich habe im Multiplayer spielt man ja auch Atlas oder Sentinel. Und ich weiß jetzt woher das kommt. Das hat einfach mit Story zu tun. Ich finde das eigentlich cool. Also, wir haben Induction: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir sind bei Kapitel 8 fertig von, neun, von 15. Also, die Hälfte haben wir jetzt durch. Immerhin schon. Sentinel das Verfolgungssignal ist am Ziel angebracht. Verstanden, 2-3. Wir haben Pandora schon im Visier. Voraussichtliches Ziel ist der Luftstützpunkt Rio Gallegos. Wenn eins irgendwo auf dieser Hemisphäre einen Anschlag plant, wäre das die ideale Stelle. Wir müssen Pandora in internationalem Luftraum abfangen und eine kontrollierte Landung erzwingen. Koordinaten für das Luftrendezvous folgen. Verstanden. Mache sofort ein Team bereit. Das ist ein großer Schritt, Cormac. Sie werden Atlas direkt angreifen. Keine Arbeit im Schatten mehr. Sentinel 2.3 im endanflug Verstanden, Sentinel 2.3. Primärziel ist die Fracht, alles andere ist entbehrlich. Bestätigt, Lincoln. Wir treffen uns mit Guardian 5 beim Abwurfpunkt und sichern die Fracht. Sentinel 2.3, Ende. Magnetgriff aktivieren! Alles klar, Mitchell. Landen wir diesen Vogel. als ob die uns nicht bemerken und als ob das untere flugzeug jetzt nicht gesehen hat dass da jemand hoch ist ich bin unterwegs links vorwärts vier x Ja, ich gucke nur wegen dem Kapitel mal nicht wissen, wie weit ich etwa bin. Aber ja, knapp die Hälfte ist erreicht. Das ist eigentlich ganz gut. Oh. Das war unser Flugzeug, das zweite. Kann ich viel machen. Sprenge jetzt das Shot. Das Extraktionsteam hat das Shot gesprengt und sichert die Fracht. Achtung, alle Einheiten. Eine atlas Einsatztruppe ist im Anflug. Transportkapsel in der Zentrale 2. Die Fracht sofort bei Garda. Endlich sind sie, muss man ihnen lassen. Ja. Geht ja um ihr Zeug. Äh, ja, wie auch immer. Wir spielen. 2060 jetzt. Ich mag das wie Sie übernimmt die Granate. Aber einfach nur mit einem, mit einem kleineren Radius. Apropos Granate! Ich finde es übrigens cool, dass ich die Volltreffer-Mission schon erledigt habe. Das heißt, ich habe so viele Headshots gelandet. Anscheinend. Macht mich irgendwie ein bisschen glücklich, dass ich das hinkriege. Muss ich jetzt doch mal zugeben. Den Rest muss ich halt dann alleine machen, wenn ich es dann überhaupt noch mache. Ich finde es zwar ein bisschen schade, dass man so spielen muss, dass man alles finden muss für alle, weil ich finde, da könnte es ein bisschen ein Belohnungssystem geben, mit dass man keine Collectibles hat, aber dafür mehr auf Criticals geht und so. Fände ich jetzt auch noch cool, aber naja. Ja, ich hab sie. Cool. Ich schieb sie mal. Alles gut. Ja, ich weiß nicht. Ich höre gleich auf, keine ja. Sorge. Also, okay. Nee, jetzt hab ich keine mehr. Nein, nein, nein, nein, nein, das sind noch mehr Max. Ach du Scheiße. Ähm. Wunderschön wurde ich dahin gezogen, ne? Die Maps pseudo, die funktioniert nicht wirklich. Schade, Ach, verdammt. wir sind zu tief. Wir müssen einen Weg zur Fracht führen. Scheint eine Öffnung zu sein. <lacht> Ja, ich spazier schon mal ein bisschen voraus. Allzu weit geht halt nicht, weil irgendwann sehe ich nichts mehr. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. So, was merkt man dann immer erst im Nachhinein? Was bist du für eine Drohne? Die sind nicht voll süß. nein, nein, nein, nein. nein. Wenn ich mich zuerst fallen lasse und dann X drücke, springt das so extrem hoch. Und ich drücke das eigentlich nur, um ein bisschen den Fallschaden auszugleichen. Und das springt dann einfach höher aus, als das, was ich gestartet bin. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, aber es ist auf jeden Fall so. Ja, ja, ja, ja ich kann mich wehren, kann man sehen. Was genau probiere ich jetzt? Ich weiß es nicht. Ach so. Gute Idee auf jeden Fall. Ja, das war jetzt auf jeden Fall eine super Idee, Kollege. Haben wir eine andere Möglichkeit? Nein. Gut. Gehen wir hier durch. Und ich habe wieder volle Granaten aus irgendeinem Grund. Ich hab keinen Slower von mir aus. Jawoll, Jawohl, machen Ja, da kommen noch mehr als genug keine Sorge. Passt. Was? Noch einer. Das ist Nein, das ist vielleicht noch nicht für alle Stufen. So. Hey, Jungs, alles klar. Perfekt. Ja, ein bisschen umgucken, was so ist halt. Das ist eigentlich noch cool. Wenn das ja, Spiel bietet doch noch genug. Sentinel 2, 3, verstanden? Sentinel 2, 3, Kontakt voraus. Drohnen nähern sich. Ah ja, guck mal. Fordern sofort die Extraktion an. Den EMP-Volle-Metschel. Das muss der Hubschrauber sein. Na los, wir müssen weiter. Nicht abrutschen. Der Dienst wird stärker. Zwei, da wird fünf, noch da und ist immer eine, eine MP ja. Ich glaube, die letzte war recht effektiv. Ja, 8 kills okay, Ist, nur ist eine Extraktion möglich? Kontakt direkt voraus. Verdammt, sie haben die Fracht. Hier ist Sentinel 23 2-3, Guardian 5 erledigt und Atlas hat die Fracht. Sind auf Abfangkurs. Habe verstanden. Schicken Extraktionsteam zur Position. Feuer eröffnen! Los! Wir brauchen die Fracht! Die Fracht ist davor! So sind wir jetzt auf Abfangkurs? Ich werde es einfach. Los. Wir müssen die Fracht sichern! Sie kriegen die Fracht ein! Wir müssen jetzt eingreifen! Ähm, nicht schon wieder. Ach, come on. Oh fuck, ich bin bei 50. Joa. <lacht> ich denke, eine halbe Stunde ist zu wenig, ich mache einfach mehr, aber dann bin ich schon wieder bei 5 Vertraut mir. 50. Gideon? Atlas 1, bitte komm. Hier ist Atlas 1. Juarez und Michael sind tot. Was? Warum jetzt, Gideon? Du hättest mit uns aus Neubagdad fliehen können. Und wir wären kein bisschen klüger. Es gab einfach zu viele Fragen. Ich musste selbst Antworten finden. Eins plant einen Präventivschlag gegen die Vereinigten Staaten. Er hat heimlich eine biologische Massenvernichtungswaffe entwickelt. Und wir sollen dir folgen? Wenn er uns töten wollte, wären wir schon tot. Eins hat alles verraten, wofür ich eins stand. Ich will ihn genauso unter die Erde bringen wie du. Aber dafür müssen wir diese Fracht erreichen. Sofort. Okay. Dann geh vor. Ja, das heißt, Gideon ist doch auf unserer Seite endlich. Oh fuck. Ich dachte, ich bin ein bisschen am Arsch, aber cool. Ja, dann gucken wir nächste Folge, wie es weitergeht. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns nächste Mal wieder. Mein Name ist und alles Popp mit Zucker. Cheerio!